Wir haben den Funktionsgraf und die dazugehörige Funktionsgleichung gegeben und sollen jetzt überprüfen, ob die drei Punkte a, b und c auf dem Funktionsgraphen liegen. Das Ganze sollen wir rechnerisch lösen. So, bevor wir rechnen, machen wir uns erstmal kurz Gedanken und versuchen das Ganze mal ohne Rechnung zu lösen. Also der Punkt a, wenn ich den einzeichne, 0,2, sollte euch schon was auffallen, das hier ist nämlich der y-Achsenabschnitt. Gleich 0. Der ist genau hier. Und bei dem Punkt A sieht es auf jeden Fall so aus, als würde er auf dem Funktionsgraph liegen. So, dann gibt es hier noch den Punkt B, 2 minus 2. Der scheint nicht auf dem Funktionsgraph zu liegen. Der liegt nämlich knapp unterhalb. Und dann haben wir noch den Punkt C mit minus 1, 3,6. Der liegt hier. Wenn ich da ein bisschen reinzoome, dann sehe ich auch da, uh, der liegt auch nicht auf dem Funktionsgraf, aber es ist ziemlich knapp. So, wie kann ich das Ganze jetzt rechnerisch nachweisen? Also das folgt einer gewissen Logik. Und zwar wisst ihr ja noch, dass sich ein Punkt gliedert in die x-Koordinate und die y-Koordinate. Also bei Punkt a ist x 0 und y gleich 1. 2. das ist diese Zuordnung da haben wir im allerersten Lernvideo mal drüber gesprochen wenn ich jetzt berechnen möchte ob dieser Punkt tatsächlich auf der Funktionsgleichung y ist gleich minus 1,75x plus 2 liegt dann habe ich zwei Möglichkeiten Möglichkeit Nummer 1 ich nehme meinen x-Wert und setze den hier ein wenn dann für y2 rauskommt, dann liegt der Punkt auch auf dem Funktionsgraph. Wenn nicht, dann nicht. So, wie gehe ich da vor? Also wir prüfen das jetzt hier mal für den Punkt a, 0,2. Da würde ich jetzt schreiben, y ist gleich minus 1,75 mal, für x setzen wir 0 ein, plus 2 und das geht relativ leicht zu berechnen, weil 1,75 mal 0 ergibt eben 0 und 0 plus 2 ergibt 2 so, jetzt heißt es also, wenn x 0 ist, dann ist y 2 und damit liegt der Punkt auch auf dem Funktionskraft das ist eine wahre Aussage, das stimmt probieren wir das Ganze doch mal für den Punkt b habe ich hier x gleich 2 und y ist minus 2 wir setzen von dem Punkt B wieder die x-Koordinate ein und schauen, ob y rauskommt also in die Funktionsgleichung setzen wir für x 2 ein so, dann kann ich das Ganze berechnen Minus 1,75 mal 2 ist minus 3,5 plus 2. So, und das kann ich dann rechnen. Ergibt minus 1,5. So, was bedeutet jetzt dieses Ergebnis? Zu dem x-Wert 2 gehört der y-Wert minus 1,5. Das sehe ich auch in meinem Funktionsgraphen. Zu x2 würde der y-Wert, ich suche mal ein bisschen rein, minus 1,5 und eben nicht die minus 2. Und damit habe ich rechnerisch gezeigt, dass der Punkt B mit den Koordinaten 2, minus 2 nicht auf der Geraden liegt. Drückt doch mal kurz auf Pause und überprüft das Ganze für den Punkt C. Okay, gleiches Vorgehen. Wir nehmen den Punkt C und setzen den x-Wert in die Funktionsgleichung ein. Also x-Wert einfach hier an der Stelle eingesetzt. So, auch das können wir berechnen mit dem Taschenrechner oder im Kopf. Minus 1,75 mal minus 1 gibt plus 1,75. Plus 2 ergibt dann 3,75 auch das sehe ich hier ziemlich gut in dem Funktionsgraph. zu dem x-Wert minus 1 habe ich hier gehört der y-Wert an genau dieser Stelle und das ist halt bei 3,75 heißt auch im Umkehrschluss wir haben hier rechnerisch gezeigt dass der Punkt c nicht auf der Geraden liegt Okay, dann kurze Übungsaufgabe wieder für euch überprüft, ob die drei Punkte d, e und f auf der geraden f liegen. Und das Ganze bitte nicht zeichnerisch, sondern rechnerisch. Viel Erfolg, wir lösen es gleich gemeinsam. Gut, also wenn ich von Punkt d den x-Wert einsetze, dann kommt da raus, y ist gleich 2 mal 2 minus 3 und 2 mal 2 ist 4, minus 3 ergibt 1. Das ist der rechnerische Beweis dafür, dass der Punkt D auf der Geraden liegt. Dann haben wir den Punkt F. Entschuldigung, erstmal E. Minus 2, minus 7,5. Auch hier X wird einsetzen. 2 mal minus 2 ist minus 4, minus 3 ergibt minus 7. Das heißt... Der Punkt liegt nicht auf der Geraden. Und dann haben wir noch den Punkt F mit minus 21, minus 45. Also 2 mal minus 21, minus 3. 2 mal minus 21 sind minus 42, minus 3 sind minus 45. Also dieser Punkt liegt auch auf der Geraden. Das sieht man jetzt, wenn ich hier ein bisschen raus scroll, vielleicht ein bisschen besser. Also minus 21 und dann ist hier unten minus 45, hier ist es, genau an der Stelle. Okay, also ihr habt jetzt gelernt, wie man rechnerisch überprüfen kann, ob ein Punkt auf einer Geraden liegt.